Hallo, wie du Unicorn 2 mit nur wenigen Klicks automatisch updaten lassen kannst. Das erkläre ich dir in diesem Video. Die nachfolgende Anleitung findet ihr auch schriftlich hier in dem eingeblendeten Link und wie immer in der Beschreibung zum Video. Legen wir los. Als erstes startet ihr bitte Unicorn 2 mit Adminrechten. Dazu macht ihr einen Rechtsklick auf die Verknüpfung und wählt als Administrator ausführen. Wenn euch Windows fragt, ob ihr das zulassen möchtet, klickt bitte auf Ja. Unicorn 2 hält jetzt im Hintergrund die Dienste an. Das kann eine halbe Minute ungefähr dauern und dann könnt ihr euch auch schon einloggen. Loggen wir uns also ein. Jetzt sind wir auf dem Dashboard und klicken oben einfach auf den Button Update. Die Oberfläche von Unicorn 2 schließt sich und ihr werdet gefragt, welche jtl Wavi-Version ihr derzeit einsetzt. Mein Beispiel hier wähle ich die jtl Wavi 1.5 aus und klicke auf Weiter. Im Hintergrund wird das Update automatisch runtergeladen, entpackt und der Rest passiert komplett von alleine. Ihr müsst hier nichts manuell rüber kopieren oder sonst was machen. Dieser Vorgang kann etwa 1 bis 5 Minuten dauern, je nachdem wie schnell euer System und eure Internetverbindung ist. Das war's auch schon. Jetzt klickt ihr auf Weiter und die Oberfläche startet sich erneut. Loggt euch bitte wieder ein. Und ihr seht von Unicorn 2 eine kleine Nachricht, dass alles funktioniert hat, wann ihr geupdatet habt und auf welche Version ihr geupdatet wurdet. Was ihr nach dem Update machen solltet und prüfen solltet vor allem, das zeigen wir euch im nachfolgenden Video. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, dann einfach fragen. Entweder direkt an unseren Supportwetten oder aber hier unten in die Kommentare zum Video. Die Infos dazu findet ihr auch in der Beschreibung.